Endlich ist es wieder soweit, nach eineinhalb Jahren Präsenzmeetingpause trifft sich heute das RE-MAX Netzwerk aus ganz Österreich hier in Wien im Hotel Anders zu Fachvorträgen und zu tollen Impulsen unter anderem von äh, Matthias Stolz. und im Anschluss geht es am Abend dann noch in die Expedithalle zur Feier der Erfolge unserer Maklerinnen und Makler im letzten Jahr und im Anschluss noch ein toller Musik-Act mit Andy Lilang. ich denke, das ist eine gebührende Feier für die tollen Leistungen des letzten Jahres und ein schöner Start wieder in die Präsenz-Meeting-Saison. Ja, da spürt man Good Vibrations hier da bei, bei der Remax-Gemeinde. Das taugt man, weil ich glaube, solche Leute brauchst du Wenn du ein neues Zuhause suchst, dann willst du einen Partner, der anpackt, der Zuversicht hat, der Lösungen herbeibringt. Und ich glaube, hier ist das Zuhause, diese Art von Haltung.